Mit Stäben, kurzen und langen lassen sich viele schöne Dinge machen, die auch Kraft geben. Wie Sie sehen werden, haben auch Kindergartenkinder, Sechsjährige schon Freude daran. In komplizierterer Weise kann man es sehr gut auch mit Jugendlichen machen. Denn da ist mir jemand. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, Tumba. tumba. Wir drehen rechts herum, die Ritter Tra la la la la die linke Hand. Tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba Wir drehen links herum, die So, jetzt mit vorwärts gehen, richtig fest stampfen. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba. Wir drehen rechts herum, die ri, dum, Linke Hand, da kann man mal so richtig wütend tun. Tomba, tomba, tomba, tomba, tomba, tomba, tomba. Wir drehen links herum, die reden, dum, dumm, dumm. la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Sehr gut.